Die Firma GartenGlück KG ist Hersteller exklusiver Gartenzwerge. Für die Fertigung des neuen Produkts London Kempinski soll eine Spezialmaschine beschafft werden. Für die neue Maschine liegen folgende relevanten Daten vor: Im ersten Jahr T1 werden Einzahlungen in Höhe von 100.000 Euro sowie Auszahlungen in Höhe von 70.000 Euro erwartet. Der Einzahlungsüberschuss wird im ersten Jahr somit auf 30.000 Euro geschätzt. Im zweiten Jahr T2 werden Einzahlungen in Höhe von 110.000 Euro sowie Auszahlungen in Höhe von 60.000 Euro erwartet. Der Einzahlungsüberschuss wird im zweiten Jahr somit auf 50.000 Euro geschätzt. Im dritten Jahr T3 werden Einzahlungen in Höhe von 100.000 sowie Auszahlungen in Höhe von 70.000 Euro erwartet. Der Einzahlungsüberschuss wird im dritten Jahr somit auf 30.000 Euro geschätzt. Im vierten Jahr T4 werden Einzahlungen in Höhe von 100.000 sowie Auszahlungen in Höhe von 80.000 Euro erwartet. Der Einzahlungsüberschuss wird im vierten Jahr somit auf 20.000 Euro geschätzt. Im fünften Jahr T5 werden Einzahlungen in Höhe von 110.000 Euro sowie Auszahlungen in Höhe von 80.000 Euro erwartet. Der Einzahlungsüberschuss im fünften Jahr beträgt somit 30.000 Euro. Im Wesen der dynamischen Investitionsrechnung liegt, dass der Zeitpunkt der Zahlungsströme berücksichtigt werden muss, um eine valide Aussage treffen zu können, ob sich eine Investition lohnt oder nicht. Die dynamische Investitionsrechnung bedient sich aus diesem Grund dem mathematischen Instrument der Ermittlung von Barwerten der einzelnen Einzahlungsüberschüsse. Die Barwerte der einzelnen Einzahlungsüberschüsse werden unter Verwendung eines Abzinsungsfaktors ermittelt. Im vorliegenden Fall wurde ein Abzinsungsfaktor von 10 verwendet. Die auf sechs Nachkommastellen gerundeten Abzinsungsfaktoren für die einzelnen Jahre können aus finanzmathematischen Tabellen entnommen werden. Der gerundete Barwert des Einzahlungsüberschusses für das Jahr erste Jahr beträgt 27.273 Euro, also 30.000 Euro mal den Abzinsungsfaktor für das erste Jahr. Der gerundete Barwert des Einzahlungsüberschusses für das zweite Jahr beträgt 41.322 Euro, also 50.000 mal den Abzinsungsfaktor für das zweite Jahr. Der gerundete Barwert des Einzahlungsüberschusses für das dritte Jahr beträgt 22.539 Euro, also 30.000 mal den Abzinsungsfaktor für das dritte Jahr. Der gerundete Barwert des Einzahlungsüberschusses für das vierte Jahr beträgt 13.660 Euro, also 20.000 Euro mal den Abzinsungsfaktor für das vierte Jahr. Der gerundete Barwert des Einzahlungsüberschusses für das fünfte Jahr beträgt 18.628 Euro, also 30.000 Euro mal den Abzinsungsfaktor für das fünfte Jahr. Die Summe der Barwerte der Einzahlungsüberschüsse der ersten fünf Jahre beträgt somit 123.422 Euro. Im letzten Schritt wird nun von der Summe der Barwerte der Einzahlungsüberschüsse der ersten fünf Jahre die Anschaffungsauszahlung in Höhe von 100.000 Euro, also die Anschaffungskosten der Maschine im ersten Jahr, also im Jahr der Anschaffung T0, abgezogen. Es ergibt sich ein positiver Kapitalwert C0 in Höhe von plus. 23.422 Euro. Merke. Ein positiver Kapitalwert zeigt an, dass eine geplante Investition im betrachteten Zeitraum, hier 5 Jahre, sowohl die gesamten Anschaffungsauszahlungen, hier 100.000 Euro, wie auch eine geforderte Mindestverzinsung, hier 10%, erwirtschaftet und darüber hinaus noch zusätzlich einen weiteren Beitrag, hier 23.422 Euro, abwirft. Für eine Investitionsentscheidung auf Grundlage der Kapitalwertmethode bedeutet dies folgendes – eine Investition ist immer dann vorzunehmen, falls der Kapitalwert größer 0, also positiv, ist. Da diese Bedingung im vorliegenden Fall erfüllt ist, sollte die Investition in die Spezialmaschine vorgenommen werden. In diesem Lehrvideo wurden Ihnen die dynamische Investitionsrechnung am Beispiel der Kapitalwertmethode ausführlich erklärt. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Trad finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.